Ja, da sind... Ups. <lacht> Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocken wir heute einen Dungeon Crawler und der nennt sich... Crawling of the Dead. Habt ihr es auch gehört? Also am besten ganz schnell zur Steam-Seite, bevor noch was Schlimmes passiert. So, da sind wir auch schon auf der Steam-Seite, Crawling of the Dead. Und ja, es ist ein Titel, der in der Early Access sich befindet. Version 0.14 ist heute erschienen und äh, ja, ist also noch ganz am Anfang. Aber die Grundfunktionen sind alle gegeben, also es funktioniert ganz gut. Und alles andere muss man jetzt mit dem Entwicklungsstatus natürlich äh, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, realistisches äh, Schwertkampf-Gameplay, sage ich mal, und ja, also man muss wirklich gut blocken und so weiter und, und schlagen, das äh, funktioniert auch ganz gut. Natürlich, äh, ja, da kommt wieder der Blade Sorcery-Vergleich, ähm, die Waffen gehen natürlich durch, also äh, das ist jetzt nicht so, dass die kurz vorher irgendwie stoppen oder so, wenn man Schwert an Schwert hält, aber trotzdem äh, schon gut gemacht und... Ein echt schwerer Titel muss ich sagen, also ich habe mal jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten gespielt und äh, man kommt dann immer weiter in den Dungeons runter und natürlich wird es dann auch schwieriger und ja, man ist dann auch ganz schnell tot, wenn man nicht aufpasst. Wir können uns mal ganz kurz hier den, den Trailer mal anschauen. Also die Gegnertypen ändern sich auch, es fängt an mit Goblins und ja, so wie wir den hier sehen. Oder wie auf dem Thumbnail der, da sind ganz komischer, du müsst da aufpassen. <lacht> ja, man findet immer ja, Gegenstände, um um Sachen zu craften, also neue Schwerter zu schmieden und so weiter. Also eine Schmiede gibt es da auch. Und ja, man muss diese, diese Blaupausen finden, diese Blueprints, um äh, Schwerter und so weiter zu, zu craften. Also in meinem Test, das was ich jetzt nicht aufgenommen habe, ähm, da hat auch der Goblin mal das Schwert irgendwie verloren. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm das irgendwie aus der Hand geschlagen. Und äh, ja, dann, dann duckt er sich auch so ganz komisch und ja, dann kann man ihn ganz schnell finishen, sag ich mal. So, stoppen wir mal kurz. Also, Licht- und Schattenspiel, muss ich sagen, funktioniert auch echt gut. Also, das, äh, man hat so eine Fackel in der Hand und äh, manche Bereiche sind echt tief schwarz und ja, da muss man dann halt mit der Fackel gucken, was da so ist. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen spooky ab und zu. Ja, Berichte oder Reviews sind äh, durchweg positiv. Und äh, so wie ich jetzt so gespielt habe, muss ich sagen, kann ich bestätigen. Aber ich werde ja jetzt gleich wirklich nochmal spielen. Also das, was ihr jetzt seht, habe ich wirklich noch nicht gespielt. Ich habe nur mal getestet, wie das so sich anfühlt und äh, wie die äh, ja, Mechaniken sind, um äh, dann nochmal eine vernünftige Aufnahme zu machen. Ja, alle Brillen werden hier unterstützt, also äh, Daumen hoch, das äh, hat nicht jede, äh, nicht jede Entwicklerfirma, sage ich mal. Und das muss man ja leider auch schon loben, wenn da wirklich alle äh, VR-Headsets unterstützt werden. Ja, Preis 20,99 Euro. Ihr könnt es so sehen, dass ihr, ja, wie eine Kickstarter-Kampagne, also ihr unterstützt den Entwickler. Natürlich, die sitzen da echt sehr, sehr lange Zeit dran, um das zu entwickeln, so ganz kleine Indie-Entwickler. Und ja, die brauchen natürlich auch eine Finanzierung und ja, mit diesem Preis unterstützt sie das Ganze natürlich dann auch und hilft äh, dem Entwickler dadurch. Ja, im Stehen, ist, macht am meisten Sinn bei dem Spiel hier. So, momentan gibt es aber noch kein Free Locomotion. Das äh, wird noch nachgereicht. Wir haben Teleport. Und wir haben Snap-Turn, also das sind die Funktionen, die momentan da sind. Free, Free Locomotion wird aber als nächstes äh, ins Spiel ein, eingebunden. Das hat der Entwickler mir versichert. Ja, die, ähm, diese Dungeons sehen auch immer anders aus. Die werden wie bei Indes halt immer neu generiert. Da haben wir gerade die, die Schmiede so, ein bisschen gesehen. Ja. Das war es eigentlich mal im Großen und Ganzen. Das andere kommt natürlich jetzt in den Gameplay. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die gefährlichen Dungeons rein. Und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Crawling of the Dead. Hier sind wir im Menü und hier haben wir ein paar ja, Einstellungsmöglichkeiten. Können wir uns mal kurz anschauen. Also man kann wirklich beliebig auswählen, auf welchem Controller oder Stick man sich jetzt bewegen möchte und äh, auf welchem man hier Snap-Turn haben möchte und so weiter. Jetzt bin ich gegen die Wand gehauen. Hauen wir jetzt mal hier rein. Hier Snap. Rotate. Also für Links- und Rechtshänder, die können sich das dann beliebig auswählen, wie sie möchten. Also ich äh, bewege immer mit dem linken Stick meinen Charakter. Am liebsten natürlich in Free Locomotion, aber das wird natürlich noch nachgereicht. Also äh, da braucht wir keine Angst zu haben. Also das hat der Entwickler wirklich auf dem Schirm. Und der Entwickler ist wirklich nur eine Person. Also äh, das sollte man auch jetzt hier einfließen lassen, definitiv in dieses Gameplay. So und auf dem rechten Controller habe ich einfach Snap Turn. Was braucht man? Also wenn man nicht viel Platz hat, braucht man das echt dringend und ich habe hier nicht so viel Platz. Von daher wir das mal so. Ja, Hurt Screen Effekt. Also wenn man getroffen wird von den Gegnern und äh, ja ist irgendwie. Hier haben wir ja unsere Anzeige und die ist dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das anfing oder ob das immer langsamer anfing. Können wir aber nachher mal kontrollieren dann hat man diesen Bluteffekt auf dem Screen. Und äh, Ich würde sagen, wir lassen das mal an, das macht das Ganze so ein bisschen realistischer. Hier können wir uns aussuchen, ob der äh, Gegner diesen Lebensbalken haben soll oder nicht. Also ich lasse es auch erstmal an. Kann man natürlich dann nach einer Zeit mal ausschalten, wie, die, wie man das auch sich wünscht. So, kommen wir mal in den ersten Raum. Hier haben wir unsere Speicher Slots, Safe Games und ja, sind auch eine Menge äh, da, von daher, wenn man ja, mit mehreren Leuten im Haushalt ist, ist es natürlich praktisch. Dann kann sich jeder halt einen Rucksack nehmen und spielen. Ja, schnappen wir uns mal den ersten, ziehen ihn an und los geht's. Sieht echt cool aus und hat echt diesen Mittelalter Look, Gothic 2 Look, finde ich. Also echt cool. Gehen wir erstmal hier rein. Hier finden wir immer so Nachrichten und dann wird uns eine kleine Geschichte erzählt. Thomas was first to find this cozy bed. Even though Bran kicked him out of it pretty soon, Thomas looked well rested, and so does Bran. I must try it later too. So jetzt kommen wir auch mal hier, kann ich euch mal die, das Inventar quasi zeigen. Also so sieht's aktuell aus und ja im Laufe des äh, Entwicklungsstatus wird das natürlich immer noch abgeändert wahrscheinlich. Es soll auch irgendwann mal hier einen äh, Gürtel ja, da sein, wo man Schwerter und sowas äh, anstecken kann. Also äh, da müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten, was da kommt. Ist natürlich klar, dass sich im Laufe der Zeit so ein Spiel natürlich verändert, wenn es äh, eine ganz frühe Version ist. We found an empty house. It doesn't seem abandoned, though. Aber wir müssen hier shelter nehmen. Der Winter dort ist krass. Nur vier von uns haben hier Ich, Bran, Henry und Young Thomas. Die The rest sie they, all sind alle tot. Wir sind der Herbert. Also jetzt seht ihr wahrscheinlich schon, dass es ziemlich dunkel ist, also da gibt es manchmal echt Ecken, da da kriegt man echt Angst. Aber das ist jetzt wirklich nur hier so ein bisschen Tutorial und äh, die Anfänge sind auch nicht so schwierig. Aber es wird erst nachher schwieriger. To Henry's delight, this house has a fully functional forge downstairs. He used to be a blacksmith in his early days and a skillful one. Well, according to him, but we all believe him. Hopefully, he still remembers some bits of his craft. Was so, haben wir hier? Eine Kiste? Können wir die aufmachen? Ja, da sind... Ups! <lacht> also ich habe mich gebückt und der Charakter hat gefurzt, auch lustig. Ja, hier haben wir gerade Stahl gefunden. Stil. Und äh, das brauchen wir dringend, um nachher hier wirklich was craften zu können. Wir äh, finden diese Blueprints und da kann man dann Schwerter hier schmieden. Also aktuell können wir hier erstmal nichts machen. So, genau, das ist unser erstes Schwert. Hier ist die die Waffenkammer, sage ich mal. This room looks like an armory. We have no idea who lives here, but they have a nice collection of swords and shields. Hope they don't mind if we try them out. Totemfeind. We can also use this room to store our spare equipment in the future. There seems to be some sort of gym beside the armory. It might ah. come in handy. Young Thomas especially still needs some more practice. Well, if Bran will let him use it. If Smurf dies, he's not the first knows we've got a gym here. He probably won't do anything else. Cannot train yet. Ah, okay. Hier können wir nachher, wenn wir irgendwelche Erfahrungspunkte gesammelt haben, können wir hier hin und wahrscheinlich uh, uns irgendwie upgraden. So mal schauen wie das Ganze funktioniert. So weit war ich auch noch nicht. Boah Leute, in diesem Look kann ich mir echt hier ein Gothic-Teil in VR vorstellen. Aber das ist erstmal Crawling of the Dead. <lacht> Thomas found an odd gate downstairs leading to the cellars. He told us that he heard a weird sound from down there. Er looked startled. Bran had a good laugh, but Henry and ich more cautious. We should find out what's going on in here. Ah, cool. We will definitely take our sharpest blades along. Okay, Flur 1. Dann packen wir uns mal hier unsere Fackel, weil die brauchen wir definitiv. Dann mal runter. So, man kann natürlich sich auch mal so ein bisschen umgucken, ob hier irgendwas liegt. Was wir mitnehmen können, da ist er schon. Da ist schon einer. Das ist natürlich sehr langsam, wieder angreift. Das ändert sich aber nachher. Also kann ich euch beruhigen. Der macht aber keinen Schaden. Also die Fackel macht keinen Schaden. Natürlich auch cool, wenn man die so ein bisschen damit beeinflussen könnte. Na komm. Neun Punkte nur abgezogen. Na ja, komm. Komm, du hässliche Kreatur. Das ging jetzt aber schnell am Ende. <lacht> Die Physik ist ganz, ganz witzig gemacht. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ah, guck mal hier, ah. Stahl. Also ich finde Licht und Schatten funktioniert hier echt schon sehr gut, gefällt mir. Da ist der Nächste. Ah, volle Schlag gegen die Seite. Na komm. Kann man ja auch von unten so. Hier kriegen wir immer diese Erfahrungspunkte, denke ich mal, sind das. 28 haben wir jetzt. Und ich vermute mal, dass wir dafür auch dann trainieren können in dieser Kammer. Aber meine Fackel. Okay, wir haben keine Fackeln mehr. Das ist natürlich blöd. Ohne Fackel wird es schwierig. Der hat die Hand aber so, dass er die Fackel hätte. Okay, also versuchen wir die mal wegzupacken. Ne, geht nicht. Okay. Vielleicht haben wir einen kleinen Bug gefunden. Okay, wir wir mit. Wir werden auch mit fertig. Ich hatte die auch kaputt gemacht, weil ich die zum Abwehren benommen, genommen habe. Da ist er schon. Ich werde sowieso ein bisschen schneiden, wahrscheinlich, das Video, weil es sonst zu so lang wird. Vielleicht gehe ich dann gleich nochmal zurück ins Hauptquartier. Ha! Kann man einfach so zurück? Nee, ne? also man muss sich dann schon wahrscheinlich töten lassen. Aber wie gesagt, Early Access und da sind natürlich noch ein paar Bugs drin. Oh, da kommt noch einer, kommen die jetzt zu zweit. Oh, und da, der hatte einiges am Start. Du bleibst liegen! Bring. Das wäre einer. Seltsam. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Also man kann hier man kann sich hier ganz schnell verlaufen. Ja, Von hier komme ich auch her. Ist natürlich super. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwie nochmal an meinen Rucksack komme, äh, an meine Fackel, aber... Nein. Okay, da ist eine Tür, aber... You need Iron Key to open this door. Okay. Den Iron Key können wir uns... Wahrscheinlich irgendwo holen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wirklich da ins Dunkle. Hier liegt auch nichts mehr, ne? Ne. Okay. Können wir auch nicht nehmen. Oh, das ist eine größere Halle jetzt hier. Da ist doch schon einer. Na du. Oh. Du triffst mich nicht nochmal. mal Angard. Dir. So hat uns nicht so stark verletzt. Lass noch mal Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt überhaupt? Oh, 24. Da lässt sich bestimmt das ein oder andere Schwert von machen. Oh, da ist noch Saphir oder was war das? Ja. Saphir. Weiß ich nicht, für was man die braucht, aber das wird wahrscheinlich dann in den Blueprints drin stehen, die man so findet. Da ist er. Da ist er. Ah, der hat mich schon gesehen. Oh, der hat ein Schild. Ah, wir können das Schild auch beschädigen. Wird in Grau dann angezeigt. Für die Klinge der Macht. <lacht> Boah, der haut aber rein hier. Der, der haut aber rein. Komm, komm. So, und jetzt haben wir diesen Bluteffekt. Also wir haben nur noch 26. Healing. Wie benutzen wir das? Hm. Ich pack das Schwert mal weg. Nein! Ah, man muss es kaputt machen. Ja, macht Sinn. <lacht> Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das trinken muss. Okay, packen wir uns mal wieder unser Schwert. So. Da ich jetzt keinen Weg mehr gefunden habe, man kann hier wirklich go home. Dann ist man wirklich wieder hier äh, am Anfangsbildschirm. Und hier haben wir jetzt eine Möglichkeit, im Bett zu schlafen und zu regenerieren. We we have been more we didn't know. Wir We waren The Die are sind mit Goblins We Wir haben get back, aber Thomas wurde verletzt. Wir haben ihn in bed Bett und er schläft die ganze Nacht. he sieht er jetzt viel besser aus. Thomas wurde verletzt von den Goblins und dann hat er hier geschlafen. Und dann war wieder alles gut. <lacht> das kennt man ja auch von den alten Rollenspielen. So, und jetzt haben wir wieder 100. Und wir haben auch unser, ja, wir haben unser Schwert wieder. Und wir haben unsere Fackel wieder. Also war das ein kleiner Bug. Eigentlich darf sie wahrscheinlich gar nicht weg, weggehen. Ja, wir haben immer noch keinen Blueprint gefunden. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen warten, bis wir was schmieden können. Na. Ah. Ich bin ein bisschen in die Mauer reingebackt, dann ging es nicht. Blueprint. Ja, dann gehen wir auch jetzt direkt zurück und dann zeige ich euch das Schweißen. Ach, das Schweißen, äh, das Schmieden mal. So, hier kann man go home. Today, Henry dusted off his old blacksmith skills and told us that he'll teach us how to make a brand new sword. I, again, will be the one making notes. Thomas is too young and neglectful to make any and we alle suspect that Bran can't write. put the blueprint on the workbench and add all the necessary resources to make the raw basis of a new sword ah da klappt ja well, ganz gut that wasn't so hard even Bran managed da haben wir einen Rohling. Put the raw steel into the forge to make it hot and malleable. Wait until the steel is glowing red. Well, this step needs nothing but patience, which, as Sehr usual, nice. didn't play nice with Thomas. Musik ist stimmig <sturbeding> hier jetzt gerade. Hammer gleich haben, Den legen wir noch mal weg. Quickly put the glowing hot steel on the anvil, divine any Hammer, and hammer the steel flat into the desired shape. Note to self: Battle hammer used by Brand is not suitable for the task. <lacht> Unser erstes Schwert. Wir nennen es goblin Jetzt müssen wir es wahrscheinlich noch schärfen. Ja, da ist doch schon was. Der letzte Schritt ist, die take the zu nehmen und sie it Schärfen die the blade evenly along die entire Länge auf dem schritten grindstone. Dieser Schritt braucht ein Patience und Präzision. Es war faszinierend zu sehen, wie geschickt Henry ein stumpfes Messer in die tödliche Waffe verwandelte. Na cool, wenn man jetzt noch einen Namen vergeben könnte. Orc schlechter oder Goblin schlechter. Ja, sieht das schon gut aus. Zwei Schaden mehr macht das. Okay, die kriegen auch eine äh, Erfahrungsstufe. Okay. da Bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Da ist doch schon einer. Ja, du wirst jetzt das neue Schwert spüren. Komm. Ich kann jetzt gerade nicht nirgendwo hin. Da sind Index-Controller natürlich cool. <lacht> die brauchen wir unbedingt festhalten. Boah, jetzt hat er mich aber erwischt hier. Na komm, du hässliche Kreatur. Mann! Wir haben gerade so kleine Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob die in der Aufnahme auch zu sehen sind. Man merkt, wie es schon schwieriger wird. Fackel noch, da ist gut. Da hinten ist irgendwas. Wird uns angezeigt. Old Shield. Okay. ist natürlich cool. Dann können wir uns noch ein, ein Schild machen. Ja, mit der Fackel ist schon angenehmer. Was braucht man auch hier. Mal schauen, ob es jetzt gleich ohne Probleme weitergeht. Na, oh, er hat aber ein schönes Schwert. Der versteckt sich schön an seinem Sch Schutzschild hier. Ja, Und wenn ihr jetzt kein Schild mehr hast... Okay, haben wir wieder ein. Da ist nichts. Oder gibt es hier so versteckte Steine, die man drücken kann, um ein Tor zu öffnen? Da ist doch schon einer. Direkt hinter den? Ah, Mist. weiß ich nur noch. Komm. Selbstschuld, dieser gestolpert, ne? Tollpatsch. Der Tollpatsch. Da ist Eisen noch. Was war das denn hier noch? Kurz mal wegpacken. Vial of Essence. Probieren wir erstmal aus, was das ist. Warte, ich drehe mich mal kurz. Oh, ich habe hier schon Kabel ein bisschen gedreht. Okay, war nur diese, diese Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Okay, ja, geht's weiter. Da ging es auch noch lang. Da geht's in die große Halle. Ne? Ja. Das ist noch eine Kiste. So. Heilung, bitte Heilung. War Heilung, oder? Das war, glaube ich, Heilung. Nein, Essenz, okay. <lacht> Wo ist es denn jetzt hin? Durchgebackt. Liegt wahrscheinlich da irgendwo. Schade. Okay, wie gesagt, mit so kleinen Fehlern müssen, müssen wir halt rechnen. Ist auch vollkommen okay. Also diese, diese Blutsicht ist schon ein bisschen komisch. Da ist doch der Nächste. Ach, du willst auf der Treppe, okay. Hab ich dich getroffen, ne? Komm. Ja, komm. Ein Schri einen Schritt noch zu noch zu mir, du down Ich down. Ich also wer erste trifft, der hat gewonnen. Haben wir es geschafft. So, und eigentlich müssten wir jetzt mal nach Hause. We really need to be more careful. Goblins are not the only monsters down there. Yesterday we were ambushed by a group of skeletons. Yes, skeletons. <laughs> we haven't seen them for decades. Thomas freaked out when he saw them for the first time and we had a hard time to get back unharmed. We need to be more careful. Okay, jetzt kommen, kommen noch Skelette. Wir werden jetzt erstmal noch mal schlafen gucken wir mal. Okay, wir heilen komplett, das ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir äh, mit der einen Blaupause machen können. 100! 97 haben wir, okay. Also dauert gar nicht mehr so lange. noch was rum. Zwei Stück. Einen noch, einen. ich oh, scheitere scheitert jetzt an einem, an einem Bauteil. Old Shield. Ja, müssen wir warten, ne? Dann schauen wir uns mal die Skelette an. Was die so drauf haben. Tassen, nein. Jetzt wird schwieriger. Jetzt wäre das Schild nicht schlecht. Beide gleichzeitig an, das ist aber übel. So. Komm. Ja, komm. Komm. Oh. Oh. Tod. Bitte, bitte, bitte. Ha. Sehr geil. Okay. Jetzt geht's wieder los. Also man muss auch schon richtig Power aufbringen, sonst geht es nicht weiter, wenn man nur so macht. nur ganz schwach. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, Fackel. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir eine bessere Chance haben. die mich erschrocken, die Mistleiter. Also das wäre cool, wenn man die jetzt einfach wegpacken könnte kurz. Geht aber nicht, man muss erst hier, zack. Fackel. Aber kommt ja noch ein Inventarsystem, also. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Oh. Skelett. Na du! Wird schwieriger. <lacht> Aber das Spiel verspricht ja auch ihr werdet sehr sehr oft sterben von daher wäre natürlich cool wenn man direkt wieder voll aufgeladen nach hier kommt und nicht erst das Bett benutzen muss Also ich finde für diese fr frühe Version funktioniert das echt super Das Ganze hier Denn jetzt Okay, dann gehen wir mal hier runter. Nein. Fackel ist nichts Dann gehen wir wieder zurück jetzt auch einen Helm. Also auf den Kopf schlagen, nützt nicht mehr viel. Ich will auch einen Helm. Guck, wie du klarkommst. Ein bisschen Bewegung wäre nicht schlecht, wenn man hier so... Stirbt er endlich jetzt. 20 nur noch. Komm. Der Iron Key. Und ich bin wieder... Ich habe kaum noch irgendwie Energie. Fast kaputt. Okay, ne, von hier aus... Ne, von hier aus sind wir nicht gekommen, oder? Saphir. Ja, blöd ist hier, wie gesagt, mit dem Schild und der Fackel. Die Fackel braucht man ja hier echt, wie ihr seht. muss flüssiger laufen. Also ich muss schnell wechseln können von Fackel zu, zu Schild. Araun. Idol. Araun. kommen jetzt nicht noch eins. Was geht ab, Skeletor? nicht sein. Die sind heftig. Okay Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Bleibt aber dran, jetzt geht's ins kleine Fazit. Also sehen wir uns gleich. Okay Leute, das war das Gameplay von Crawling of the Dead und ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit. Alles, was ich jetzt sage, betrifft aber nur die Version 0.14. Also das ist die, die ich jetzt getestet habe. Und falls ihr das Video später seht, äh, seht und ähm, das gibt, da gibt es schon, weiß ich nicht, 0.5. Also das ist wirklich nur 0.14, also das sollte man schon beachten. Ich werde aber immer im Laufe der Zeit äh, weiterhin, wenn neue Versionen kommen, die tolle Inhalte bieten, werde ich da ein neues Video zu machen oder ein Livestream. Also im Livestream kann ich mir das ganz gut vorstellen, das Spiel hier. Macht mit Sicherheit auch Spaß. Ja, fangen wir mal an. Also äh, vom Grafikstil, gefällt mir, es vollkommen in Ordnung. Ist jetzt keine bombastische Grafik, aber Leute, wer entwickelt das ganz alleine, Entwickler, ist nur ein, ein Mann und äh, ja, also dafür ist es vollkommen in Ordnung. Texturen sehen natürlich ab und zu manche verwaschen aus, aber ansonsten reicht es für so einen Dungeon-Crawler, meiner Meinung nach. Aber so Texturen und so weiter können ja auch im Laufe der Zeit alle ausgetauscht, verbessert werden. Von daher in Ordnung. Lichtschattenspiel fand ich echt cool, wenn man diese, diese Fackel in der Hand hat und dann so ein bisschen rumleuchtet, dann werfen Gegenstände, Gegner und so weiter, die werfen dann Schatten und das ist auch echt cool und ja, bietet eine coole ja, ein cooles Feeling, finde ich. Also ist schon ab und zu creepy, wenn man da so in die dunklen Gänge reingeht und man sieht nicht viel. Ja, Soundeffekte. Gut, vom Schwertkampf und so weiter könnten mit Sicherheit noch verbessert werden, wenn Metall auf Metall haut und so weiter. Aber äh, von der Musik her, die jetzt schon mal so eingespielt wird, in der Schmiede und so weiter, dieses ja, Mittelalter-Feeling, fand ich, äh, hat das gebracht. Also das ist echt, echt cool. In den Dungeons selber, fand ich, da fehlte mir so ein bisschen Musikuntermalung ab und zu, als ich da so ein bisschen rumgeirrt bin und irgendwie einen Weg gesucht habe. Weil man kann sich echt gut darin verlaufen, weil echt oft alles sehr identisch aussieht. Ja, da fehlte mir so ein bisschen äh, Musikuntermalung. Das war dann äh, ab und zu so ein bisschen, kam Langeweile auf, sage ich mal so. Also sowas mit Musikuntermalung ist dann natürlich was anderes. Ja, was kann man sonst noch sagen? Kampfsystem Funktioniert echt super, macht Spaß. Also man kann nicht wild rumfuchteln und dann äh, hoffen, dass der Gegner schnell stirbt. Sondern man muss wirklich ablocken und gucken, äh, wie sieht der Angriff jetzt von dem Gegner aus und dann muss man Konter setzen. Also das klappt echt gut, macht auch Spaß. Dazu fehlt mir dann aber auch das Inventarsystem, was aber noch mit Sicherheit kommt. Also dass ich irgendwie einen Gürtel habe, wo Schwerter und so weiter verstaut werden können. Zum Beispiel auf, einen, auf dem Rücken sollte das Schild sitzen, dass ich das schnell ziehen kann und äh, ja, die Fackel dann irgendwo anders äh, verstaut wird. Und das war ein bisschen fummelig, als ich von, von Fackel auf Schild wechseln wollte. Ich muss man den Rucksack auspacken, äh, muss da die Fackel wegtun und dann hat der Gegner schon zwei, dreimal zugeschlagen. Also das ist ein bisschen fummelig. Macht so keinen Spaß und äh, ja, das muss flüssiger laufen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Also da bin ich auch überzeugt von, dass der Entwickler da äh, was Besseres baut. Und äh, da sammeln die auch gerade Ideen auf dem Discord-Server. Den werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken, hier unten in der Beschreibung. Und ja, eventuell könnt ihr dann auch mit bei der Entwicklung äh, teilnehmen und eure Vorschläge da in den Discord äh, einfließen lassen. Weil wenn das noch äh, gut flüssig läuft, dieses Inventarsystem, dann kann man mal schneller wechseln und so weiter, dann ist man ein bisschen besser geschützt. Ansonsten war dieser Rucksack eigentlich ganz cool, also wenn man eine ruhige Phase hatte, packt man den aus, man hat ein Inventar, man hat alles drin, also soweit äh, echt gut, war übersichtlich äh, gestaltet, man sah äh, überall, was man gerade gesammelt hat, was man für Waffen hat, die Waffen haben alle, ja, bestimmte Stärken und äh, die haben auch eine Erfahrung sogar, also ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch, natürlich noch nicht äh, geschafft, da äh, mal komplett den Balken vollzukriegen von so einem Schwert, was dann passiert, aber äh, wie gesagt, also ich finde, für diese Version macht es einen richtig guten Eindruck. Die wichtigsten, wichtigsten Funktionen funktionieren und ja, also auch das Crafting-System war ganz cool gemacht. Tschüss, Lighthouse. <lacht> ähm, das Crafting-System war ganz gut gemacht. Natürlich war ein bisschen unglücklich, dass man, dass der Schildschmiedevorgang gleich mit dem Schwertschmiedevorgang ist. War natürlich, aber das sind nur so kleine Kleinigkeiten, die sich mit Laufe der Zeit auch mit Sicherheit noch ändern. Aber falls ihr das hier äh, echt gut fandet, dann unterstützt den Entwickler doch und kauft euch das Spiel. Denn, äh, ja, wie gesagt, er steckt da mit Sicherheit eine Menge Arbeit rein, Zeit und so weiter. Und natürlich auch äh, Geld. Und ja, das ist natürlich super, wenn man den unterstützen kann. Und das kann man machen, wenn man das Spiel kauft und 20,99 Euro da äh, investiert. Aber ihr könnt natürlich jetzt auch Keys gewinnen. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, der äh, ja, kann Keys gewinnen. Und ich habe drei Stück vom Entwickler bekommen für dieses äh, geile Spiel. Und ja, ihr schreibt mir einfach nur unter das Video hier unten, wie heißt der Entwickler von diesem Spiel. Und äh, schreibt dazu noch, äh, dass ihr den Key gewinnen möchtet. Wenn ihr diese zwei Sachen dann habt, äh, ja, dann seid ihr mit in der äh, Verlosung. Und ja je nachdem, wie viele Leute da teilnehmen, werde ich das auch wieder wirklich händisch auslosen. Und ansonsten kommt dann halt wieder ein, irgendein Comment-Picker da rein, wenn es jetzt zu viele werden. Ja Leute, ich hoffe euch das hat, hat das hier gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ja, Abo definitiv nicht vergessen. Also würde ich mich echt darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seht ihr weiter solche Gameplays von neueren Spielen. Ja, und dann, wenn ihr abonniert habt, Vergiss die Glocke nicht, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es einen Livestream, so einen spontanen Livestream gibt, den ich ab und zu mal mache. Manchmal plane ich auch ein paar Tage voraus, aber manchmal habe ich einfach Bock und äh, fange dann einfach an. Und ja, dann werdet ihr immer informiert, wenn es so einen Livestream gibt. Ja, und äh, alles zur, zur Auslosung. Ich würde sagen, dass ich die Auslosung oder Verlosung Mittwoch mache. Mittwoch so um 17 Uhr wäre dann Einsendeschluss. Genaues Datum schreibe ich aber nochmal unten in die Beschreibung, dann habt ihr alles und ja, dann wünsche ich euch natürlich viel Glück. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.